Und ich bring glaubt schön, das Altpapier runter, ist das okay? Das Altpapier, Alter, bist du noch ganz wachelig, der Kart auf den Tisch? Das sagt jetzt genau der Richtige, du kennst deinen Arsch auch mal bewege, Alter. Ach, mit dir zog ich in eine Brette Könnt ihr euch ein Biomüll-Outlay mitnehmen? Nee. Hm, bitte. Schmeiß jetzt ein Kart auf den Tisch, du Säcke. Dann ist eigentlich wieder Geld aus Sack. Na, guck, schreib halt in den Sorgungskalender.